Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. In der letzten Folge haben wir ja klassisch gespielt. Und das heißt, heute wieder Abenteuer. Und guck mal, da sind drei Gegner. Die Mama platt. Ähm, ich bin durch die ganze Weltgeschichte hier im muss rumgelatscht und, ähm, ja. Ich habe fünf Geister noch gefunden, die mir fehlen. Und ich hoffe, das sind die letzten auch. Und ja. Das ist jetzt einer von ihnen ich glaube das ist auch der einfachste von all denen nicht gefunden habe stärker angriffe für nahkampfwaffen und ja keine ahnung von all den dingen die noch übrig sind ist das bestimmt der einfachste also machen wir das mal oh gott so ich habe irgendwie so einen etwas komischen geist ausgerüstet und zwar nahkampfangriffe tun ja tun mich heilen so okay, hoffentlich bringt also die schwerte hier meine ich aber ich war sind die gegner so doof und fliegen deswegen raus so, du gehst raus und es wird ja nicht nervig wieder nehme ich doch schon gerne hier erledigen. <lacht> Jod. Was? ist das? Okay, aber nur so um ein Prozent wurde ich da geheilt von diesen Angriff merke ich gerade. Geil. Okay, dann haben wir erledigt. Muss ich da mal ganz kurz abhaken? Ich habe mir ja so Notizen auf dem PC gemacht. Alles klar, äh, nichts Neues hier freigeschaltet, irgendwie Kämpfer oder so. so wie bei der Street Fighter äh, Welt. Gut, gehen wir zum nächsten. Und zwar haben wir einmal hier, habe ich mir jetzt überhaupt notiert, wo der ist. Ja, ähm. welcher ist denn am nächsten? Ich glaube, da oben, ne? gut da in diesem weltraumgebiet ist irgendwas weiß nicht mehr was aber gehen wir mal gucken ich habe für alles keine ahnung so geister parat gemacht also nicht direkt für diese sachen aber irgendwas was hoffentlich helfen wird so hier muss ich schick erledigen jetzt sich schneller auf ja ist natürlich nicht so dolle äh, habe ich irgendwas anderes noch antikatapult könnte vielleicht gut sein. Und da stärker dagegen, ne? Gut. Versuchen wir mal. Wir müssen nur schick erledigen, ne? Und ja, wir haben jetzt super Rüstung. Wir dürfen nicht so schnell hier genervt werden von irgendwas. Mein Gott. Wir müssen schick. kann eigentlich nur mein Dings hier Spam ne? also die grab mich natürlich das ist natürlich Ey. Ja. ja stimmt ich bin relativ langsam und außerhalb der Arena ist nicht gut das ist jetzt natürlich doof ich muss schick erledigen aber die ist nicht hier oder der ist nicht hier Dreck aber das könnte nervig werden Was war das hier? Oh, ich fliege nicht durch. Das ist also man könnte meinen die Gegner würden weiter wegfliegen, ne? Aber Nö. nein. ist das? Toh, Ich muss die erst alle erledigen, bevor ich Schick erledigen kann. Du mir mich ja verarschen. Oh mein gott ich bin da richtig langsam ah, ich idiot ich habe schon wieder gedacht ich habe die vom brawl die ultimate oh mein gott so schick und peach dürfen mich jetzt nicht so schnell raushauen ne? ja, könnte sogar was werden hier Super Rüstung bringt es auf jeden Fall. Nein, du blöde, du blöde Kudo. Mann. Durch muss ja super stark sein, ist klar. Kampf auf Zeit ist auch Habe ich gar nicht gelesen. Oder? ich sollte wohl stark wie möglich hier immer aufladen aber ich bekomme sowieso schaden also frist hat christ ja diese super rüstung auf jeden fall bringt ne? direkt aber betäubt finger weg davon Boom. ist nicht so gebracht wie ich gedacht hätte aber so. mehr <lacht> so, diesmal flickste äh, vielleicht nicht raus aber er hat gar nichts abgezogen ja so, du finger weg davon Boah, du blöde tschüss tschüss oh, natürlich rettet die sich noch ja noch tschüss. ja ich habe gewartet bis du dein Ding gefallen lässt so, dann haben wir auch erledigt. Noch drei. Die Super-Rüstung hat auf jeden Fall gebracht. Gut. nicht da irgendwo hin. Ich glaube, wir könnten das hier sogar schaffen, diesen Part. All die Dinge auseinanderzunehmen. So. Wie komme ich am schnellsten dahin? Ich muss zur Fabrik wir oh, ja, pitch und so bekommen haben ja wie komme ich dahin die nächstes direkt hier irgendwo wir müssen wir gegen Wow, wie komme ich denn jetzt wieder dahin gut. ich glaube da ist auch gut dass wir jetzt das momentane set haben Victini, Katapultier, Katapultierbarkeit für uns. Ist erhöht. gar nicht, was Victini macht, aber keine Ahnung. Unseres Setup sollte gut sein. Oh, macht den Ultra Smash ready, geil. wenn ich bestimmt nicht ausweichen können. So wie ich fliegt dadurch schon raus, ey, wer ist jetzt? Danke. Ja, du deine Dings auf. Boom! Kam genau hier hin. Ich gut, dass die Medien nicht aktiviert wird Doch wird sie. Das ist gut es ist gut diese super rüstung glaube, die mache ich bis jetzt mach ich jetzt immer rein Schuss. obwohl ich werde ja nicht wirklich getroffen aber ich, ja, ich habe ja echt ein gutes timing drauf Gut. Noch zwei. Okay, dann hoffe ich ja mal, dass ich alle hier hab, ne? Weil ich kann ja nicht sehen irgendwie. Also mir wird irgendwie angezeigt, so, du hast alle Geister hier erledigt, bravo Bravio, Wissumio und so. So, äh, lern wir Lass mich mal gucken. 70, perfekt, Ausweichhelfer, Boom. Genau, wollte ich doch, ne? Der ja, nächste ist direkt hier. Glaube ich auch, Boah. Boah. auch in diese Stadt ne? so, der ja auch klappt, wenn ja, dann bald ich super Rüstung, weil das bringt es auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, so, hier rauszufliegen ist erstmal ganz schön hart, würde ich sagen. Bewegt mich dadurch schneller als mit, hey, ich bin ja geschützt von dem Ding an. Boah, oder ich glaube, jetzt einfach hier und, und spam Den ihr alter. Die Autos machen ja voll Schaden. Merk ich gerade. Mmh. auf 400 Schaden, äh, 200, 400 Schaden genau. Und er kommt schon wieder, ist klar. Oh, ist er ist richtig bescheuert sowas. Und so was. So finden die immer wieder kommen. Hier unten bin ich geschützt vor den seinen Raketen. Oh Gott, mit dem Auto ausgewichen. Da macht mir irgendwie am meisten Schaden, habe ich so Das gefühl also eigentlich ein bisschen billig, so wie ich das mache, ne? Also Hey. Ich mich jetzt hier rausgehauen irgendwie habe ich das gefühl die hat irgendwie schwierigkeiten gegner auszuhauen ich hau hier ja immer volle möhre mit dem hammer weg aber irgendwie scheint das halt nicht so zu bringen auch Ahoa. Na, seht ihr, was ich meine? War was aber eine blöde? habe ich wohl Bausa. Bowser. Äh. Bowser die, glaube ich, ein bisschen eher aus. So, Helferschreck habe ich übrigens auch ausgerüstet. Ne? Also. Warum? Also wenn man das ausgerüstet hat, dann hätte man noch wenigstens so machen können, dass die, die Helfer-Trophäen nicht immer wieder neu auftauchen. Also das kann man ja gar nichts gegen die machen. Also was mir als nächstes irgendwie Panik bereitet, weil so. runter. Komm her. Au. Ich einfach den hier. Bringt sogar. Ja, hey, einer ist rausgeflogen. Gut. Oah. Kommt ihr mal runter. die raketen die sind wieder nervig zu. fixe kommt wieder der hier Na oh, nein da so, kommen wir und flieg raus auf so um zu zappeln Nein, nein, oh. er musste ja unbedingt so rumzappeln. Er konnte ja nicht stillhalten. Oh ja, yeah. Tinte, mein Tinte erhitzt passiert auch irgendwann. ne? Oh gewesen wurde auch getroffen aber irgendwie krieg ich trotzdem mehr schaden habe ich so gefühl mein gott nein aua Das müsste doch eigentlich gut sein, ne? Nee. Oh, das ist so ein Scheißkampf hier, ey. ich bin ja so sicher habe ich sorgt für da unten bin ich nicht sicher weil da blöde autos sind die ganze zeit Boah, bleibst du mal hier mal komm her gut Boah, junge haben eine idee wie ich das hier mache glaube ich frankling Franklin Badge? Also bringt das irgendwie nichts. Kann die irgendwie nicht hier erledigen. Ja, ich habe oft mein Ding aktiviert. Was macht er jetzt? Ich hier einfach zu rausgehauen. Nee, ne? Was? Was jetzt passiert? Oh rankling badge with it. reflektieren so effektiv gegen die so, dann könnt ihr so viel rumballern wie ihr wollt mein gott Ich glaube, dass ich mehr wenn weniger rettet. Mein Gott, mal lass mich auch mal ballern. Oh, ey. was sagt? Und so gebracht halbwegs. von denen kann man sich wenigstens hier weit ah. ja, kommt mal her. mein gott er konnte ja nicht stehen bleiben dieser pizza Jawohl. raus der ist immer noch am leben das gibt es jetzt einfach nicht so du nein nein nein nein nein nein jetzt sind die ganzen raketen da oh. okay ein kill kann ich auf jeden fall kriegen mit maus als ultimate Oh Junge. Äh, nein. Aua. Bei Franklin Bett springt überhaupt nichts. Mein Gott. Oh, lass lasst mich da aber oh, ich fliege jetzt gleich wieder raus ne? Pass auf. ihr beiden ah, die raketen die machen mich zu wieder fertig man verpisst euch Sich neu am Treffen kommen. ist doch ein Kackkampf. Ah. Den hier mal, der Franklin wird springt überhaupt nichts, weil ah, die schießen natürlich überhaupt nicht, wenn ich dann der bleibt aber auch nicht. Oh, guckt sich da einer an, ey. Komm her. Irgendeiner. Okay, einer ist rausgeflogen irgendwie. Gut, boah, so einfach kann es gehen. Mein Gott, ey. So, dann haben wir den auch und der nächste dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, wenn nur ein drei Sterne Dingen ist. Äh, die Mega Man Fabrik, da wo wir Mega Mango gekriegt haben und so. Ach, einige Sachen sind ja auch echt frustrierend. Ey. Und da braucht man auch das Franklin batch wahrscheinlich, wenn das überhaupt funktioniert. Nach Items schön für den, so, da müssen wir gegen den blöden Scharf kämpfen, was richtig nervig ist. Und da Franklin Bett bringt überhaupt nichts, glaube ich. Ne. geil. Wie kann man so eine Genauigkeit haben? Er schießt dahin, wo ich hingehe. Alter, ich komme nicht mehr rein. Boah, Junge. Boah, ich bin echt... Versucht das gegen den Dings einsetzt. Nee. Das hat noch nicht mal was gebracht. So, frisst da oh mein gott das möchte halt irgendwie noch schaffen das hier lebend nein das ist jetzt nicht wahr ja. ist aber auch ein scheiß hier ne? So, helfer schränkt bringt überhaupt nichts also ja hatte ich sowieso nicht drin aber franklin bett bringt überhaupt nichts meine ich da sie einer an Ich will ich so schon wieder sehen nee, ich, boah. vor allem der kommt auch direkt in den kampf ne? ich glaube der kampf beginnt ich werde schon direkt getroffen ne? Na, oh, dreck. Das finde ich echt nicht fair, ey. Ich komme nicht mehr rein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, hey. so ein Scheißkampf hier schon wieder hier schon wieder Also ich kann gar nichts dagegen machen. Da guck Sie da an. Morgen. Oh. Ich tue die ganze Zeit aus Versehen seitwärts drücken anstatt nach oben. Oh mein Gott. Das schon wieder für so einen Scheißkampf. So ich dich. da? Ja, der tut mich auch daraus befreien. Geil. Nur dich! Oh mein Gott! er ja, ist echt. Nein, Mann! Boah! Ja, super Rüstung, versuch mal super Rüstung. Das geht nicht anders. Mein Gott! Ja, yeah, so mal das. Helfer schreck. Ja, ich muss das eigentlich bringen jetzt eigentlich springen jetzt komm mein gott so bist du komm her, ja du kannst mich jetzt mal fliegt jetzt schon raus warum tut mich der angriff immer noch weg ist das oh. willst du denn gegen diesen kampf hier machen So, der ist weg mein gott Jetzt ist ihr beiden fliegt raus ey. ich kriegt nein oh, nein die werfen schon wieder so nein hier nein nein nein nein nein nein nein Poh, Junge hey <lacht> ich wollte eigentlich nicht so bewegen so der ist weg oh mein gott hier frisst hat ja geh weg der angefaucht mich noch weg. Ey. Nein, auf damit. Wieso äh, zu bewegen? Und glaub ich was Auf mich zu graben ehrlich. Oh, du willst mich jetzt ja verarschen. Boah. Warum gegen vorher der hat nur Greifangriffe. Das ist voll unfair.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 Verbiss dich. Boah, natürlich greifen. Reicht aus. Oder ist schon das nächste Ding. Nee, gut. So. Nein, Finger weg davon. Boah. Nein, lass mich in Ruhe. Boah, ich krieg so oder kotzen in diesem Kampf. Hey, Junge. lasst mich den jetzt heraushauen. Boah, Kakta gibt's da einfach nicht. Bis dich. Na, den habe ich wenigstens raus, ey. Ich reichte nicht, gut. Oh, tschüss. Und der Bewohner ist noch nicht mal so stark, ey. Fuego ist derjenige, der mich hier voll... Oh mein Gott. Nein, Mann, lass mich doch mal in Ruhe! Boah, Junge, ich will das doch nur hier schaffen. Er ist der letzte Geist und der geht mir hier so auf die Nüsse. Das ist einfach nicht wahr. mein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein jetzt krieg ich den nämlich raus geil ja da oben kriegt den nie im leben Ja genau, ja und dann trifft er mich da noch. man werde sich diesen gestörten Kampf hier ausgedacht? Ja, komm ein bisschen tiefer hier runter. So. Man geht mal weg von dem Dingern. Ey. So, ich nehme diesen motherfucker und besiege auf hohe weg. Gut, Finger weg von dem Teil. Boah. Tschüss. Oh mein Gott, ey, oh, ey dieser Elektrobohnenschutz kriege ich von denen natürlich. Für so einen Scheißkampf kriege ich das. Okay, mein Gott. alter so oh, raus hier wird kotzen alter hier. da wird wahrscheinlich noch schlimmer aber ich denke mal hier nach geht es noch weiter ne? wenn ich hier in, in die mitte gehe in dieses eine dingen weil ein Meilenstein mir sagt ich muss 50 kämpfer retten und ich habe hier alles durchkreuzt und ja ich habe immer noch irgendwie 37 oder irgendwie so was oder 42, keine Ahnung, weiß jetzt nicht. Und ich habe ja alles durchkreuzt, bin in jeden Ding noch mal reingegangen und jeden Winkel hier untersucht, nehme ich an. Und ich finde hier nichts mehr. Also nicht mal da drin gibt es auch noch irgendwie Dungeon oder so. Also, wir gehen schon mal dahin und ja. In der nächsten Folge machen wir klassisch Modus und ja. In der übernächsten Folge sehen wir dann, ja, hier was los ist, ne? Aber ich will jetzt erstmal sagen, ich gehe mal kurz gucken, ob die Lernjuwelen verkaufen, weil da, da hatte ich irgendwie richtig Glück vor der Aufnahme. Ich habe mir vor der Aufnahme noch Shops angeguckt und drei Shops hatten irgendwie Lernjuwelen zu verkaufen. Da war gut. nur die drin war das ist nicht noch noch viel viel knüppel schwieriger das ist ja schwieriger nur die kombination von sachen sind hier echt zum kotzen ey. weil wenn er dagegen nichts machen kann da wie ich mich hier aufregen ey. nichts schade okay dann werde ich den part hier aktivitäten ja, da habe ich keine lust drauf jetzt zu holen gut wir haben 276 glaube ich ja und 42 kämpfer und ja das war es anscheinend noch nicht ne? äh, nö. weil er ballenstein sagt wenn sämtliche kämpfe ja habe ich abenteuer muss erfolgreich ab Rette 50 kämpfer hätte sämtliche kämpfer das heißt danach geht es immer noch weiter also ja das... wir hätten spaß gut aber da gönnen wir uns in der übernächsten folge weil in der nächsten folge ist wieder klassisch muss und danach sehen wir weiter ne? ich bedanke mich alles für zuschauen würde mich freuen wenn ihr ein like ein abo und oder kommentar entlassen und auch wenn ich hier voll am rum war und ja Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao.